Hallo zu einem neuen Video von Sebi Im heutigen Video zeige ich euch, wie man Programme virtualisiert, also normale Programme portabel macht. Als Software werden wir das kostenlose Cameo benutzen. Cameo könnt ihr euch auf der Herstellerwebsite herunterladen. Link blende ich jetzt hier ein. Zudem werde ich ihn in die Beschreibung packen. Bitte beachtet aber, dass das Ganze nicht fehlerfrei mit allen Programmen funktioniert. Gerade systemnahe Anwendungen wie Antivirenprogramme spielen oft nicht so mit, wie wir es wollen. Bevor wir jetzt aber anfangen, noch ein kleiner Hinweis, wie ihr Fehler reduzieren könnt. Benutzt immer eine möglichst frische Windows-Installation, um Programme zu virtualisieren. Am besten benutzt ihr daher, wie ich, eine virtuelle Maschine. Solltet ihr keine frische Windows-Installation zur Hand haben, schließt wenigstens alle offenen Programme. Zu Demo-Zwecken werden wir in diesem Video Firefox benutzen. Zwar gibt es bereits sehr viele portable Versionen von Firefox, aber das soll uns an dieser Stelle nicht weiter stören. So, ich habe auf dem Desktop bereits die beiden Dateien gespeichert. Als erstes müssen wir Cameo öffnen, welches übrigens ganz ohne Installation auskommt. Seit neuestem kann man bei Cameo auch vorgefertigte Portable-Programme downloaden, was ich allerdings noch nicht ausprobiert habe. Aber das ist auch gar nicht Teil dieses Videos, da wir ja selber Programme virtualisieren wollen. Also klicken wir rechts unten auf Studio und anschließend auf den Fotoapparat. Nun legt Cameo einen sogenannten Snapshot an, also speichert den aktuellen Computerstand. Nach der Installation wird Camillo dies wiederholen und anhand der Unterschiede alles weitere durchführen. Nun können wir bereits anfangen Firefox zu installieren. Dazu belassen wir einfach alle Standardeinstellungen. Nun haben wir die Wahl, ob wir Firefox so belassen wollen, wie es ist, oder unseren Firefox noch etwas anpassen wollen. Das werden wir jetzt auch hier machen, also Häkchen drin lassen und auf Fertigstellen klicken. An dieser Stelle wollen wir nichts importieren. Wir wollen jetzt nicht viel ändern, nur symbolisch die Startseite, um anzuzeigen, dass auch diese Änderungen der Einstellungen mit gespeichert werden. Da gebe ich jetzt YouTube.com ein und übernehme das Ganze mit OK. Das war es auch schon in Firefox, schließen wir ihn daher. Die Installation ist jetzt also abgeschlossen, unsere Einstellungen haben wir alle vorgenommen. Nun können wir daher auf Install Done klicken. Erneut wird Camus nun einen Snapshot anlegen. Das war's auch schon. Firefox ist nun virtualisiert und läuft komplett portabel. Aber wir haben auch noch die Möglichkeit, ein paar Einstellungen zu ändern. Und das machen wir jetzt auch. Also geht's auf Edit Packages. Durch die Einstellungen könnt ihr euch jetzt etwas durchklicken. An unserem Firefox will ich jetzt nur eine Einstellung ändern, Dazu so klicken wir auf das Change. Hier wähle ich jetzt die zweite Option, damit alle Einstellungen und Änderungen im Unterordner gespeichert werden und nicht in einem speziellen Verzeichnis auf dem Computer. Dadurch könnt ihr eure Einstellungen auch auf anderen Computern nutzen. Nun speichern wir das Ganze und fertig. So, ich habe jetzt auf einen anderen Computer geswitcht. Hier werden wir jetzt schauen, ob alles geklappt hat. Und Firefox startet, ohne dass ich ihn auf diesen Computer installiert habe. Auch ist YouTube als Startseite voreingestellt. Also hat alles geklappt. Minimieren wir jetzt noch kurz Firefox. Wir sehen hier, dass es nun auch einen Unterordner gibt. Gehen wir jetzt noch schnell in diesen Unterordner, der nun gerade angelegt wurde. Hier sehen wir alle Einstellungen des virtualisierten Programmes. Es ist wichtig, dass ihr diesen Ordner immer im selben Verzeichnis habt, in dem auch der portable Firefox liegt. Denn so habt ihr auch eure Lesezeichen, Verlauf und so dabei. So, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr konntet es äh, einigermaßen nachvollziehen und das Ganze auch anwenden. Sehr wie Videotude. tut.